Ich habe ganz frischen Fisch mal direkt geangelt, habe ich gegessen zum Beispiel, aber so gut. Das ist glaube ich der beste Fisch meines Lebens. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit dem Restaurant der Stars. Und das ist nicht wirklich einfach hier jetzt irgendwelche 0815B Promis, sondern hier gehen die Leute hin, die Rang und Namen haben. Ich habe da an der Tafel gesehen: Mohamed Ali, eine Angela Merkel. Ich glaube, Sylvester Stallone. Da weiß ich aber auch nicht ganz genau, ob das das Foto war. Was ich damit sagen will: Hier gehen die Leute hin, die wirklich sich alles leisten können. Hier wird ein Auto abgeholt vorne, nochmal vom Parkservice. Treppenlift. Ich weiß nicht, ob das so heftig ist, aber sie haben einen Treppenlift. Ich sage euch nur: viel Spaß beim Video. Geiles Ambiente. Essen möchte ich gar nichts zu sagen, aber Ambiente, alles. Die Leute haben gebt euch das Video, Leute. Ich freue mich auf einen Daumen oben, wenn euch das Video gefällt und dann viel Spaß gleich oben. Also ich will noch gar nicht auf die Karte gucken, Leute. Was ich gerne mache, ich lasse mich denn direkt am Tisch überraschen, da lasse ich euch an meinen Eindrücken teilhaben. Und wir stellen uns natürlich jetzt die Frage, das muss natürlich irgendeinen Grund oder irgendeine Berechtigung haben, dass die ganzen berühmten Leute hier essen gehen, Da spricht sich rum, unter den Stars, die natürlich auch ein bisschen Geld locker haben, geht hier hin, esst das. Also meine Erwartungen sehr hoch und jetzt gucken wir uns mal den Laden an. Das muss ich nochmal für euch mitnehmen, Leute. Wenn ihr Oma habt, Opa, die nicht mehr so mit dem Gehen haben. Hier ist ein Treppenlift. <lacht> Wichtige info fürs Video. Für dich aber, wenn du mal wieder hier zu viel gegessen hast. <lacht> so also Leute, also wir sind hier drin, jetzt hier alles gerade ein bisschen auf Hektik, denn gleich wird hier die Hülle los sein und dann dürfen wir nicht mehr in die Küche. Das müssen wir auf Hektisch jetzt machen und... Oh, hier sind aber ganz viele Leute. <lacht> hier haben wir einen wunderbaren Ausblick. Wenn ihr hier seid, so wie ich das jetzt sehe, kann ich euch nur ans Herz legen, hier draußen lassen, weil das ist baba-mäßig. Guck mal, geil aber ne? Guckt oh, guck dir das Licht an. Benny. wir haben hier den Chef am Start noch mal eben. Also erstmal sehr geiles Restaurant und sehr hübscher Mann, muss ich noch dazu sagen. Ehrlich. Wir haben Familien seit äh? über 40 Jahren. Okay. Und mein Stiefvater hat das vor ja, 40 Jahren gegründet äh? Und, äh, jetzt führe ich das. Oder mein Bruder mhm. und ich hat seine mhm. rechte Hand. Okay, krass, krass. Und das war auch so dein Traum als Kind schon übernehmen oder bist du da so reingestolpert? Ja, ich persönlich habe mich erstmal mal versucht in der äh? Autobranche und in der Schifffahrt, aber habe gemerkt, okay. okay, das ist genau mein Ding. Geil. Und Dirk, mein Bruder, hat direkt Koch gelernt. Äh? Okay, ist das ist aber voll. geil, ja. Okay, da habt ihr gleich den Koch hinten drin, den Geschäftsmann hinter den Kulissen, haben wir dann auch mit am Start. So. Genau, der, der ist heute nicht äh, da, Er ist äh, heute frei. Ach, Verdienfrei, Verdienfrei. Äh, Aber unser, unser Koch, der hinten ist, ist auch schon seit äh, 30 Jahren bei uns. Also okay, also ja, der, der macht auch gute der Arbeit. Der weiß auch, wie es geht und auch Familien geführt in der, in der Küche. Also, also wir sprechen von ganz viel Tradition ganz einfach. Ganz viel Tradition, ganz viel äh, Familie. Okay. Das ist auch ganz wichtig hier. Und ich habe mir die Frage gestellt am Anfang, wenn hier die ganzen Stars herkommen, so wurde dieses Restaurant ja auch an mich herangetragen, muss es natürlich irgendwas Besonderes haben, weil die Leute haben, haben Geld. Die könnten auch, sage ich mal, für 300 Euro irgendwo essen gehen, wo sie dann ein 10-Gänge-Sterne-Menü kriegen. Aber warum kommen die hierher? Also erstmal, wir haben natürlich nicht nur Stars hier. Äh? Klar, verirrt sich der eine oder andere äh? mal hier. Aber ja. jeder Gast ist für uns da. Und äh? wenn du hier heute bist, bin ich sehr stolz. Geil, danke. Und ähm, Ja, das ist wahrscheinlich natürlich Qualität, ist, mhm. ist das A und O. Und dann, ähm, was, was wir natürlich versuchen mhm. aufzuschreiben ist dieses familiäre äh. und sehr persönliche. Also es ist immer einer von ja. der Familie da. Heute bin ich da. Und mhm. vorne, die blonde Dame, ist meine Mama. Ah, geil. So, also da bringe ich denn keinen Mutterspruch oder so. Ja, <lacht> Ja, nein, nein, nein, nein, nein. Sie, sie, sie ist cool, sie äh, kann damit umgehen. Okay, geil. Ja, ja. Und dann schauen wir mal beim Essen, würde ich einfach sagen, selber, äh, ob, ob mich das überzeugt, weil ihr müsst natürlich mich heute überzeugen. Dann oh, ich gu schlag schon. <lacht> nein, brauchst du nicht, ja. brauchst du nicht. Wir gucken uns direkt mal die Karte drüben an, dann schauen wir, was wir, was wir bestellen. Okay. Also Benni, ich muss ja auch schon mal sagen, ne? sehr schönes Ambiente, wohnlich, gehoben, aber irgendwie hat das was Besonderes hier, das ist, kann man Altbacken sagen? Nein, nicht Altbacken. Nee, klassisch. Ne? klassisch. Klassisch. Der ewig äh? junge Klassiker. Mhm. Und natürlich mit Teppich. Ne, das ist im äh? Sinn, dass ich so ein Schall aufgib, äh. Gemütlichkeit. Der Tag ja. ist übrigens gerade zwei Wochen alt. Der ist zwei Wochen gerade alt? Yeah. Okay, krass, krass. Also ganz flausch, da wärst du jetzt sauber, wenn ich mit, mit dreckigen Schuhen ihre Hundekacke noch in deinen Schuhen reingelaufen. Ja, äh, wir haben äh, Kontrolle. <lacht> okay. <lacht> es sind hier ein paar Bilderchen, habe ich schon gesehen. Sind das von Berühmtheiten hier, oder? Ja. Ah, okay. Was würdest du sagen, sind so deine Highlights von Leuten, die hier waren? Aktuell natürlich Gorbatschow damals, äh. na? hier haben wir Jürgen Klopp, Udo Jürgens, Udo Jürgens, Jürgens. Und Merkel. Äh. Sylvester Stallone, Mohamed Ali da oben. Mohamed Ali war auch da, ne? Ja. ja. Äh, okay, krass, krass, krass. Das ist der Ritchie, unser... unser äh, das ist der Barchef hier vorne, ne? Genau, ist äh. Entertainment Pro. Den werde ich noch mal ins Verhör nehmen nachher. Wir müssen ein Fischgericht nehmen, Leute, weil das ist bekannt für den für Fisch hier. Wir nehmen aber auch so ein paar Sachen, wo ich auf ein gewohntes Terreur mich begebe. Oh, oh ja, da, ich, ich, ich dring mal kurz ganz tief ein, Leute, und dann muss ich mal in mich gehen. Vorspeise muss der Räucheraal sein. Das ist wirklich so ein okay. Signature-Disch. Äh, ja. Dafür kommen alle aus der ganzen Welt. Echt? Das das ist so? zuerst, dann ja. nehme ich das. Räucheraal als Vorspeise, dann nehme ich die Seezunge. Da habe ich dann, sage ich mal, viel Tradition schon auf dem Teller. Und dann gucke ich noch, ob ihr auch noch irgendwas anderes einfach auf die Karte knallt, um es drin zu haben, oder ob ihr auch das in der gerade in Wien und hab jetzt gegessen. Perfekte Auswahl. Perfekte Perfekte Auswahl. Perfekte. Nehmen wir die drei Gerichte und dann viel Spaß erstmal bei der Vorspeise. Räucher, Aalfilet auf Kräuterrührei mit gebratenem Schwarzbrot. Lasst es euch schmecken. Ab in die Küche hier. Hier geht alles Schlag auf Schlag, Leute. Moin, guten Tag. Das ist unser äh, Chefkoch. Drei Gänge wollen wir reinhauen. Wir machen für YouTube ein kleines Video. Haben sozusagen das, wofür für steht und noch mal eine kleine Beilage. Haben wir uns ausgewählt aus der Karte und du musst uns dein bestes Essen heute zaubern. Mach ich. Kriegst du hin, sagst du? Logisch. Okay. Alles klar. Und was machst du, wenn ich zum Schluss sage, hat Scheiße geschmeckt? Dann so du raus. <lacht> Krieg <ich. lacht> Kopfnuss, ne? <lacht> ja. Jens, wir haben Ahmed jetzt. Oh, Heiligen, Ja, das ist der Mann für die guten Aufnahmen hier. Ja, wenn du mal zu Hause ein Filmchen von Frau und dir haben möchtest, dann rufst du Ahmed an. Ja, komm <lacht> Ja, grüß dich. Ja, genau. Hi Jamie. Du bist auch? Ja, Lüg doch nicht. ja ohne Scheiß. Ehrlich jetzt? Oh, ohne wie lange hast du da gelebt? Ich lebe da immer noch. Nein. Ja, so kennst, du, äh, kennst du die Nonnenmachers? Die, nee. Okay, nee <lacht> die non kennst du Pastor Schwietering? Das habe ich schon mal gehört. Ja. Das ist mein, mein Opa gewesen. Ich komme aus einer heiligen Familie sozusagen. Oh, ey. ja, ja. Welche okay, Schule bist du? Schulzentrum Süd oder noch? Äh, Sonderschule. Sonderschule. <lacht> Okay, Jamie bereitet uns das hier vor. Ist Jamie die für die feine Arbeit hier? Ja, das ist ein ja. Jamie. Ja, also, ja das habe ich gesehen, oder? Ja, schön. So, Jamie, Jamie ist ja. der Okay, entspannt. Haben wir schön Salat okay gemacht? Dann. Ja. mir meine Eindrücke zwischendrin. Große Küche, viele Leute, sind ja auch sehr viele Plätze im Restaurant. Also wirklich viel los. Über das Ambiente brauche ich jetzt nicht nochmal äh, in höchsten Tönen loben. Ist schon eine andere Liga, als wenn man hier nebenan in dem mal eben was essen geht. Der Jens kommt auch aus Buxude, wer das mitbekommen. Das Essen kann nur schmecken. Kurz in der Mikrowelle, ich nicht Mikrowelle, Deluxe-Aufwärmer. In Gourmetofen kommt das. Wenn er so ein bisschen lauwarm äh. ist, dann kommt der Rauchgeschmack äh. raus. Ich habe mir mal sagen lassen, man muss ganz dicht mit dem Gemächt an die Mikrowelle ran. Gut für Hohencreme. <lacht> <lacht> <lacht> du hast mir gesagt, Achmed ist gefährlich. Du äh? Hast du auch so einen da? Der so da? Gefährliche. ist gefährlicher. Gefährlicher als Achmed geht ich nicht. Na ah, Ali, komm her. Er hat mit Achmed gedroht. Egal. Du hast hier. Ali. <lacht> Und kommt erster Gang, Leute. Der Räucher. Also, man merkt erstmal schon richtig, ihr wisst ja, wie wichtig immer der Geruch ist. Oh, dieses Räucheraroma. Und nicht das eklige vom billig restwerte Posten. <lacht> diese Räuchersalame, Ihr wisst ja, das nicht. Dieses gute Raucharoma. Räucherfilet auf Kräuterrührei mit gebratenem Schwarzbrot. Das soll das sein, wofür die Leute hier gefühlt einmal um die Welt reisen, um diese Köstlichkeit zu kosten. Ich werde es einfach ganz, wie sage ich immer, barbarisch, mir jetzt hinter die stopfen, einfach abbeißen, weil ich den ganzen perfekten Bissen auf einmal haben. Hätte ich ganz anders erwartet, weil ich das ja schon gerochen habe, dieses Raucharoma, wisst ihr? Hätte ich gedacht, boom, dass das ist wirklich direkt sehr präsent ist, aber sehr weich, sehr cremig. Ihr beißt da rein und es ist einfach wie, es geht runter wie Butter, wisst ihr? Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen, immer sperren sich alle Alarmglocken an, wenn so dieses ganz intensive, unnatürlich ist. Das ganz natürlich, weich, geschmeidige Salznote, ein ganz gediegenes Essen, wenn ich mich Das Geile ist beim Ei, das ist gefühlt so ein Mittelding noch, als wäre es komplett flüssig, aber trotzdem ist so dieses dieses Feste noch mit drin. Also es ist eine ganz interessante Konsistenz. Ich muss mein Gesamtbild, glaube ich, erstmal machen. Ich muss auf jeden Fall erstmal in mich gehen. Das ist für mich zurückhaltend edel. Zurückhaltend edel. Also wenn ihr mich fragt, ist das eine 9,5 Punkte. Du bestellst das, du weißt natürlich, da kommt jetzt kein hack mack hick -Hack, irgendwas Specialmäßiges. Das schmeckt einfach so fein und so lecker, nicht künstlich, ist wirklich on point und kann es nicht viel besser machen. Also top. Top, warten wir aufs zweite Gericht. Ich sag zu Jens eben, ich war schon bei berühmten Restaurants auch so, das heißt nicht automatisch, dass ich die gut bewerte, aber das war klasse. Super, das war Spitze. freut mich. Freu mich. Und dann gehen wir jetzt zu Zunge. Seezunge. und dann wieder Schnitzel. Trotz Jens, Zunge. mein Lieber. Aber das ist ein teures Stück Fisch, ne? Ja, super, ich, helfe ich ja. Schöner Blatt. Braten, wenn es schön goldgelb, circa 10 Minuten. 10 Minuten sogar. 10 Minuten, ja. Okay. Ja, der braucht einen Moment, der ist dick, ja, ne? Also ne? Muss ja eine Gräse nur durch ja. so. Und ich krieg davon ein kleines Stück aber nur, ne? Das ist die ganze. Nein, nein. Nein, na, schau, ich muss doch noch mehr essen. Du musst noch mehr essen. Ja. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Objektiv. Ich habe ein neues Objektiv nochmal drauf. Edel, danke an den guten Franklin für die äh, Empfehlung. Du wirst dir die Finger lecken nach diesen Aufnahmen. Wunderbar, da freu ja. ich mich. Ja. <lacht> Jensen! <laughs> Was hier extrem auffällt, ist, obwohl das ein fast reines Fischrestaurant ist, es gibt jetzt auch Kalbschlüssel und so, es riecht hier null fischig, egal in welchen Raum du gehst, da hinten zum Beispiel im Raum, wo dieser Aal zubereitet wurde, nichts, nicht ein unangenehmer Fischloch, und das macht einfach frisch sein Vater. Ja. die fischen ihn ja. quasi da raus. <lacht> ja. guten Abend, ja, ja. danke, danke Jens. Ja. Das ist die Sehzunge, die wird jetzt filetiert. filitiert so Löffel, gerade das Fläche, das kann ich am besten schneiden. die löse ich praktisch die Seiten erstmal. So wie ein Messer. Und mit der Gabel gehe ich dann in den Kamm rein. Und ziehe ja, ja. so langsam die Seiten runter. Jetzt habe ich soweit die Seiten erstmal gelöst. Jetzt gehe ich wieder mit dem Löffel einmal hier in die Mitte rein. Und löse die Filets praktisch direkt von der Gräte. Und das sieht man Opa. jetzt auch hier. Sehr gut gebraten. Als Gegenkontrolle für die Gräte. kann man hier einmal reingehen. Einmal nochmal runter gehen. Hier sieht man es. Da hat sich wieder eine. Ich hoffe, ja, definitiv. Sehr interessant zu sehen. Und jetzt gehe ich da direkt mit der Butter hier rüber, oder? Ich die Butter gerne auf Kartoffeln, auf dem Fisch, aber nie über die Zitrone. Ich mache es immer so. Es ist ja nicht schlimm, dass sie drauf Ja. ist einfach nur, ich mache die Zitrone jetzt nicht mehr davon. Okay, okay. Aber oben drüber die Zitrone jetzt trotzdem geht? Kann man Kann man machen? Okay. Dann werde ich es so mal probieren. Danke dir. Also Leute, ich habe irgendwas bekommen, von dem ich keine Ahnung habe. Das ist wahrscheinlich ein Fischmesser oder so, ist egal. Ich esse jetzt einfach so. <lacht> Erstmal der Kartoffeltest. Geiles Butteraroma. Geil Leute. Ich habe dieses Butteraroma, wie ihr euch an euren kühnsten Träumen vorstellen, wie Butter schmecken soll. Wirklich Baba. Ganz weicher, edler Geschmack. All also das ist wirklich spitze. Ein bisschen Zitrone. Es ist ja wirklich so, ich habe es mir, mir mal sagen lassen, und hat sich durch meine Erfahrung auch bestätigt, was Ahmed da gesagt hat in der Küche. Fisch darf nicht nach Fisch riechen. Und so dementsprechend auch nicht diesen krassen, intensiven Fischgeschmack haben. Dann ist er nämlich unter Umständen auch gar nicht mehr gut. Und der schmeckt ganz, ganz edel wieder, weich. Wirklich zurückhaltend. Aber so, wenn ihr mich fragt, wie Fisch sein sollte. Ganz entspannte, zarte oben obendrauf. Das ist gut, Leute. Das ist echt gut. Und ich Butter drauf, das muss. Das ist krass, Leute. Das ergänzt sich so heftig. Die Butter ist ja an sich auch schon so geschmeidig. Aber dieses, sage ich mal, zurückhaltende Fischfilet, nicht negativ wohlgemerkt zurückhalten. Ne? Denn diese intensive Butter da drauf geht eine geile Kombi ein. So, ich bin ehrlich zu euch, habe ich glaube ich noch nie im Leben Fisch gegessen. Also ich, Wasser was heißt nie im Leben. Ich Ganz frischen Fisch mal direkt geangelt habe ich gegessen zum Beispiel beziehungsweise auch das, das ein oder andere mal wirklich guten Fisch, aber so gut ist glaube ich der beste Fisch meines Lebens. Ich sage es euch. auch mir tut mir den Gefallen nur ein bisschen einmal hier mit der Butter. Genau Zunge raus. <lacht> <Das> war nix. <lacht> war nix. Krank, ne? So zart, so weich. Kriegt von mir eine 9-7. Einfach unter dem Aspekt, ich bin so jung noch. Wer weiß, was in meinem Leben noch kommt. Ich weiß, ich sage euch das oft, aber es ist einfach so meine Philosophie. Sonst hätte ich den noch höher gegeben. Also das ist echt... Ich lasse mich überraschen, was noch kommt in meinem Leben. Aber viel mehr geht da nicht. Krank. Hier Stand, ich schon vor dem habe auch gesagt, oh, ich habe so hohe Erwartungen. Oh, das muss ja heftig sein und das muss ja geil sein. Richtig. Du Machst den Job aus Leidenschaft, wie ich mir sagen, das haben. Ne? Ja, irgendjemand äh? hat das schon gesagt, mach deinen Job zu deinem Hobby. Und wirst, äh? wirst du nie wieder arbeiten müssen. Nicht? Ja, das ist so. Ja, Dann musst du so. nie wieder arbeiten, wenn das du dein Hobby okay. den ganzen Tag machst. Du bist ja natürlich auch mit den ganz betrunkenen Gästen. Da fallen auch mal die ein oder andere Geschichten wahrscheinlich. Ne? Ja, aber du weißt ganz genau, Geschichten darf ja natürlich ein Barkeeper nie verraten. Nicht? Ja. Aber ich kann dir es ist ja nichts Schlimmes passiert. Ja. Ja. Okay. Ja, tolle Gäste hier. Ja. Geil. Und viele Berühmtheiten auch. Ne? Ja, das sind ja dabei. Äh. Wir freuen uns auf jeden Gast. Ja, schön. Was benutzt ihr da für die Panade? Das ist ein Fankome, Japanisches panko japanisches. Geil, ja, ein bisschen knuspriger. Geil. Wo drin bratet ihr das zum Schluss? Das ist Pflanzenfett. Pflanzenfett, okay, okay. Danke dir, Benny. danke. Das habe ich bestellt, um einen guten Vergleichswert zu haben. Bratkartoffeln, Essen aus Leidenschaft, ein Essen des Herzens bei mir. Und ja, das Wiener schnitzel habe ich jetzt auch nicht selten gegessen. Sind halt ein Fischrestaurant, deshalb schauen wir, wie wir das mal einordnen jetzt. Sehr knusprige Bratkartoffeln. Ich muss ehrlich sagen, traurigerweise. Bratkartoffeln bestellst du in zehn Restaurants, sie müssen sogar 20 nehmen. Und 19 Mal gehen sie schief gefühlt. Und die sind wirklich top. Ihr seht es auch, damit ihr wisst, hier ist kein Scheiß. Die sind alle knusprig. Die sind schön knusprig. Ganz viel Knusperfeeling. Und das brauchen Bratkartoffeln. Bratkartoffeln brauchen Liebe. Wenn ich zu Hause Bratkartoffeln mache und ich mache wirklich die besten Bratkartoffeln, das kostet Zeit. Und Zeit ist rar im Restaurant. Da wird dran gespart. Und dann hast du da so als Beispiel 15 Kartoffelchen liegen. Davon sind drei ange angebraten. So, das ist nichts. Die sind gut hier. Japanischen Panko-Mehl, Zitrone haben wir auch hier. Die nehmen wir auch direkt drauf. Okay, bin ich gespannt. Ich würde jetzt mal sagen, traditionell gesehen. Ich sag mal, es ist nicht handwerklich mit diesem panko -Mehl natürlich korrekt. Die Frage ist einfach nur, ob es schmeckt, weil dann ist mir scheißegal. Scheiß auf irgendwelche Regeln. Ob das schmeckt. Also sehr präsent bei diesem äh, Gericht ist wirklich zum einen auch das Bratfett. Und da haben die ja ein Pflanzenfett genommen, ist etwas ungewöhnlicher. Um es euch so zu sagen, wenn ein klassisches Wiener Schnitzel gewohnt ist, ist hier erstmal nach falschem Adresse, weil es ist einfach anders erstmal. Ne? Aber es lecker. Kein irgendwie Billigfleisch, Abklatsch, Schwein oder so. Also Schnitzel, Leute, ganz klar, ist vernünftig. Ich weiß, wenn Sie sich auch die ein oder anderen freuen, dass ich das jetzt wieder sagt, aber ist auch ganz kein bisschen zu viel Salz dran. Ich habe das beim Machen gesehen, das ist ja auch so dünn. Das ist ja wenig, ist in dem Fall dann schon viel zu viel. Aber es ist lecker, Leute, es ist auf jeden Fall lecker. Okay. Kann auch gleich wieder offen, also für mich, Leute. Es ist ein Weltrestaurant, um das damit abzuschließen. Da merkt man, die haben ihre, ihre Wurzeln, wie ich finde, auf jeden Fall bei den Fischgeschichten. Ich würde eine 7 von 10 Punkten geben, ist lecker. Aber für mich, sage ich mal, in Anführungszeichen, das schwächste Gericht. Die anderen habt ihr gesehen, knapp unter 10, die Bewertung. Das hier ist vernünftig, aber auch nicht so, wie ich jetzt das äh, Schnitzel erwartet hätte. Aber es ist wert, das zu probieren. Also Benni, jetzt von mir mal mein, mein bescheidenes Urteil. Ich finde, ihr seid ein Weltrestaurant, wirklich. Also es ist absolut krank. Ich habe den ersten Gericht, glaube ich, 9,5, den zweiten 9,7 von 10 Punkten gegeben. Und wer mich schaut, weiß, das ist das ist vielleicht drei oder viermal mal erst vorgekommen in meiner ganzen YouTube-Geschichte. Ne? Also es ist wirklich phänomenal das ist heftig. Das ja eine große Ehre. Also ich wurde schon vorbereitet, ja. dass du auch manchmal hart ins ja, ja, aber ich, ich muss einfach sagen, das war krass, was Fisch angeht, glaube ich, das Beste, was ich bisher gegessen habe im Leben. Dankeschön. Ja. Das Einzige, sag ich mal, was immer noch auf jeden Fall lecker war, aber am schwächsten von den Gerichten war für mich das Schnitzel. habe ich 7 von zehn gegeben, einfach weil das Panko-Mehl für mich jetzt nicht an dieses Normale rankommt. So, das war der Hauptgrund, aber das ist natürlich Geschmackssache. So kann man auf jeden Fall so testen. Hat einen gewissen Charme. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Dann reiche ich dir nochmal die Flosse und sage vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns privat safe nochmal wieder hier, dann zusammen mit Frau. Euch danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, über einen Daumen oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.